Hier komme ich auch nicht hoch, aber ich müsste da links von mir ist... Der ist da oben. Habe ich drüben einen Ausgang? Jawohl. Ich habe gecheckt, wo die Bastion ist. Meine Presse. Okay. Ja, das kleine Kind mit ohne Orientierungssinn ist es wahrscheinlich ein bisschen schwer. Ein bisschen schwerer gewesen. Jetzt checke ich eigentlich ganz gut, wie das alles funktioniert hier. Ich hatte damals halt echt Probleme damit. Okay. Nochmal ein Amulett. Hallo, willkommen. Okay, dann habe ich das jetzt erledigt. Jetzt muss ich da hoch. Dann gehe ich jetzt durch die Tür. Autsch. Aber oh, ich habe irgendwo noch Schätze. Jetzt habe ich ja gehört. Ach, egal. Scheiß drauf. I don't care. Das war mich voll. Dann müsste es eigentlich die Tür sein. Ich glaube, ich bin in den schlimmsten Räumen ausgewichen schon, weil ich keine Schätze gesucht habe. Oder auch nicht. Kein Schwein, okay. Habe ich für andere Musik? Irgendwas ist da. Ah, die Ratten. Ah, scheiße. Ich glaube, ich muss nach oben. So, dieser große Turm sieht halt schon aus, als wäre das so der Endraum. Ich weiß es nicht mal mehr, mehr. aber ich... Glaube ich hol trotzdem die Schwätze mal noch. Ah, dann müsste ich halt einmal rundherum laufen. Probieren wir es. Oh nein, wir sind nicht gänge. Ja, fuck off. Ist hier überhaupt jemand? Nö. Ah, hier war ich. glaube sogar schon. So wie es aussieht. Ja, da oben ist die Truhe offen. Okay, dann gehen wir in den nächsten Raum. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Okay, das waren die Teile. Okay, für mich sind die komplett dunkel, ich hoffe für euch jetzt ein bisschen besser. Ne, ne, da war nichts. Ja, für Streams sieht besser aus, eindeutig. Ich hatte damals einen Controller, der hat einen Side Drift drin, dann bin ich plötzlich, also geschnuppert hat, hat sich so ganz langsam gedreht. So. Da hat er mich natürlich bemerkt. Logischerweise. Das ist, glaube ich, auch ein Controller, den ich nicht mehr habe, leider. Also, es ist halt nicht gut, dass er einen Drift hat, aber es wäre halt besser gewesen, dass gar kein Gamecube-Controller mehr. Also, ich habe halt noch einen von vier, die ich mal hatte. Weil einen habe ich halt am Anfang so, ja, komm. Brauche ja nicht vier Controller. Ich gebe zu einem Kumpel, mit dem ich immer spiele. Der hat den noch. <lacht> den zweiten halt irgendeinen Updrift, den ich weggemacht habe. Dann der, der dritte war der, den ich wegwerfen musste, weil. Das Spiel jedes mal, wenn die Konsolen jedes Mal abschmieren, wenn ich den einstecke, kann ich den halt nicht brauchen. Kann ich hier nicht rein? Fuck. Aber hier hinten müsste der Schatz sein, oder? Ja, da ist er ja. Wie komme ich denn da rein? Muss ich mich da fangen lassen? War das der Raum? Dann machen wir das mal. nicht darum. Fuck. Okay. Ja, das bringt nichts. Irgendwo muss doch ein Schlupfloch sein, dachte ich. Ich muss echt meinen Bildschirmhörner machen. Im Stream sieht das so viel angehen. Ich gucke immer nach links jetzt, weil ich gucken muss, wo ich hin muss. Weil es da ein bisschen heller ist. Ah, ich bin jetzt noch da hinten. Okay, jetzt habe ich es gecheckt, wo ich bin. Alright, dann ist hier eine Truhe. Und dann müsste unten auch noch eine sein. Dann müsste ich jetzt eigentlich im EG sein. Äh, im ersten Obi sein, ne? Labyrinthkarte, Perfekt. Grünheim hast du bereits besucht. In dem Raum der Aufleuchte befindest du dich gerade. Mit Hilfe von... runter. Okay, ja. Yeah. Ah ja, jetzt sehe ich die ganze Map. Alright. Ich bin jetzt oben, ich muss runter. Und dann muss ich rechts wieder weg. Scheiße. Aber es ist halt trotzdem da unten noch die Truhe drin, ne? So. Guck ich mal kurz, wo mich diese Tür hinführt. <lacht> Weil wenn ich jetzt nicht ins Gefängnis komme, dann lasse ich den sein. Ich hab keine Lust drauf. Komm, geh da. Häng mich an der Scheißleiter fest. Meine Fresse. überlegen. Äh, da muss ich hin. Die Tür war es nicht. Ah, ah, invertiert. Okay, da komme ich nicht hoch. Aber da muss ich hin. Wie komme ich denn dahin? Da unten aber das ist auch die man dabei Bist du auf da war auch die Leiter kaputt ne? ja scheiße da führt auch kein Weg durch das ist eine Kiste aber ich glaube die Kisten kann. das heißt ich muss eigentlich diesen Gang da erreichen von da drüben Ich glaube, das war jetzt so, dass ich den Raum da gar noch nicht betreten habe. Da unten unter mir war noch ein Gang. Wenn ich es richtig gesehen habe, war ich da noch nicht drin. Ähm, jetzt muss ich echt aufpassen, ne? Äh, das habe ich aber alles schon gemacht. Machen wir das halt nochmal. Geh vielleicht in die andere Richtung. Ich mir kostet die Map drin an. Ja, genau, lass dich das ist das Kacken. Geh ich da mal raus? Ja. Ich glaube, die Mäuse können mich verraten, wenn ich es richtig habe. Ja, Kackratzen. Nein, ich bin reingerollt, ich Idiot. Okay, das ist Kacke. Fange ich dann noch mal an? Äh, okay, also. Ah, aber die Person hat im ersten OG da oben noch einen Seiteneingang. Wenigstens stellen die da jedes Mal einen Topf neu hin und checken nicht, dass ich da reinkomme. Nein, geht da. nicht gedacht, dass 0,1 Gamma extra so viel ausmacht. Also ein Gamma drauf haben. Hätte ich echt nicht erwartet. Das macht so viel aus für dieses Spiel gerade schon. So. Jetzt gehen wir nicht da raus, sondern da Und gehen einmal außen um den Kreis, wenn es geht. Guck mal, wo ich da hinkomme. Ich glaube, die Bastion ist nicht so schwer. Ich verkack's nur gerade hart. Das nervt mich fast noch mehr. Wenn ich jetzt abbrechen würde und ähm Neuladen. dann komme ich im Haupthof wieder raus. Das speichert eben nicht die Position leider. Er bringt ja nichts, wenn ich A drücke, wenn ich losspringe. Stimmt. Erst wenn ich oben bin, muss ich nochmal drücken. Etwas wollte ich noch machen, aber ich habe es vergessen. Hier vielleicht rein. Ich kann ja ein Textfenster einbauen. Mann, ich muss mich echt daran gewöhnen. Ich will das nicht bei jedem Spiel haben, wie gesagt. Bei. Bei Dead Space zum Beispiel finde ich es echt kacke. ich das so mache. Nein, nein, nein, nein, nein. Du lebst da. Fuck off. Jetzt. Die dahin ziehe. Kurz. Eigentlich... Scheiße, der formatiert die nicht voll. Okay, dann kommt sie einfach komplett hoch. Probier das jetzt mal. Okay, der dürfte ruhig ein bisschen größer sein, ne? Tut mir leid. Ich probiere halt alles immer im Stream mittendrin aus. Mega toll. <lacht> So 44 Schriftgröße. Oh, das ist ein bisschen groß. Jetzt sieht man den Namen nicht mehr, das ist auch doof. 30? Ja, Okay, passt. Ich mach das so. Ich lasse es ein bisschen kleiner. Halt kurz, wenn ich das Fenster größer mache, wird es auch besser. Da ist es. Ach, ich lasse es mal weg. Scheißegal entfernen Ich teste das später noch durch. Wie gesagt, ich muss mal irgendwann einen test machen und das alles ausprobieren. Sorry. Ah ja, jetzt bin ich richtig. Doch, der sieht gut aus, dieser Raum. Da muss ich hoch. macht mache das dann irgendwann heute Abend vielleicht oder so, haue ich mal einen Stream raus, der einfach nix ist, und teste ein bisschen rum. Hier darf ich mich jetzt auch nicht erwischen lassen, ich will nicht alles noch mal machen. Aber genau, das habe ich von vorhin gesehen, alle drei Hörner sind oben. Das habe ich ja vorhin gesehen, dass ich da, da, lang, da lang muss, von daher, und ja, und da hat sich plötzlich immer das Fass gedreht, aus dem Nix raus, das war so kacke. Die sind aber auch scheiße dumm, dass da plötzlich Fässer woanders stehen, checken die nicht. Ich glaube, ich kann es abziehen und laufen, aber ich will es halt nicht riskieren. denke ich. Sonst hole ich es halt nachher nochmal. Okay, das habe ich letztes Mal schon verkackt. Wie ging das nochmal? Ah, hier, anpressen. Wow, ich habe B gedrückt. Wow, bin ich gut. Ich wollte kurz gucken. Okay, von da unten komme ich jederzeit wieder hoch. Das ist gut. <lacht> Dieses anpressen habe ich letztes Mal nicht gefunden. Mir ist gerade aufgefallen, weil jemand vorhin im Check geschrieben hat, die Typhoon-Bretzler Hallo geschrieben, also Servus. Aber ich habe das nicht gesehen und ich dachte so, ja, ich kann das wenigstens auf dem Bildschirm machen vielleicht oder so. Aber naja. Ich wollte eigentlich, ich habe mir einfach überlegt, Stream-Overlays zu legen, aber ich finde halt für so Spiele, das ist ein bisschen doof. Für bestimmte mache ich es dann, zum Beispiel Pokémon, wenn ich die Naslock mache. Da liegt mein Schwert. fliegt <lacht> Ja ist ja meine Schuld, ich weiß. So gekackt hat's jetzt. Okay, ich habe den Dungeon viel schwieriger in der Redung gehabt. Popel, Popel, wach auf, Popel! Komm zu dir, Popel! Ich okay, glaube, jetzt muss ich es rausnehmen. Schärfe, dass ich drin die Farbkorrektur. Wobei, es sah gar nicht so schlecht aus auch jetzt. Es macht keinen Unterschied hier, aber es macht einen Unterschied, wenn es dunkel ist. Schwerer vom Begriff, was ich dachte. Habe ich dich erschreckt? Auch in unserer weiten Welt ist, ist das sprechende Schiff alles andere als eine Alltäglichkeit. Genau genommen bin ich sogar das Einzige dieser Art. Wer würde da also nicht erschrecken? Ich bin der rote Leutenkönig. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin auf deiner Seite ich habe alles mit angesehen, wie du zur verwunschenen Bastion aufgebrochen bist, um deine Schwester zu befreien. Ich habe große Achtung vor deiner Liebe zu deiner Schwester und vor deiner Furchtlosigkeit und deinem Mut. Aber, das war zu unüberlegt. Du hast jedoch auch gesehen, diesen unheimlichen Schatten, der den großen Vogel befehligt hat, oder? Sein Name ist Ganondorf. Er hatte sich der göttlichen Kräfte bemächtigt und plante... Die Welt auf ewig in eine finstere Niederhölle zu verwandeln, bevor er schließlich durch die Kräfte der Götter gebannt wurde. Der Gebieter der Niederhöllen aus der Legende, es ist jener Gannendorf. Ich weiß nicht, wieso das Bannsiegel der Götter versagt hat, aber jetzt, da er wieder auferstanden ist, wird die Welt erneut durch dunkle Mächte bedroht. Übrigens, Popel, hast du noch immer dich vor, deine Schwester zu retten? Und du würdest tatsächlich jegliche Unbild dafür auf dich nehmen, sagst du, unwill? Verstehe. Dann will ich dich von nun an leiten und dir sagen, was du zu tun hast und wohin du gehen musst. Ganondorf kann nicht durch die Kraft eines Menschen bezogen werden. Und schon gar nicht durch die eines so kleinen wie dir. Aber mit den Kräften, die du am Ende deiner langen und strapazenreichen Quest erlangen wirst, kannst du ihn besiegen. Hast du mich verstanden? Dann wollen wir sogleich das Segel setzen und aufs große Weite Meer hinausfahren. Da gibt es nur ein kleines Problem. Es ist mir wirklich sehr peinlich, aber ich habe leider kein Segel, das du setzen könntest. Und ohne Segel kommen wir natürlich nie aufs große weite Meer. So viel verstehst du nicht von Nautik sicherlich auch, mein Junge. Diese Insel, die weit östlich der verwunschenen Bastion liegt, ist ein Umschlagplatz für alle erdenklichen Güter und Treffpunkt vieler Händler. Wenn du dich ein wenig umsiehst, wird es dir bestimmt nicht schwerfallen, ein Segel aufzutreiben. Meinst du, ich darf dich also bitten, ein Segel für unsere Sache zu besorgen? Natürlich. Auf dieser Handelsinsel findet man die unterschiedlichsten Güter. Beschränke dich nicht nur auf das Segel, sondern rüste dich mit allem aus, was dir sonst noch nützlich erscheint. Aber wir haben keine Zeit für einen gemütlichen Landurlaub. Sobald du mit deinen Besorgungen fertig bist, kehre unverzüglich zu mir zurück. Cool. Portemonnaie. Ah, meine Fresse. Ah ja, diese Kiddies. Die kann man verschwinden lassen, irgendwie, ich weiß nicht mehr wie. Die kann man ausglitschen, dass die weg sind. Ich weiß echt nicht, wie das geht. Okay. Also, wir schauen uns kurz ein bisschen um hier auf Portemonnaie. Ich habe keinen Gameboy-Anschluss, leider. Ich habe einen Gameboy, mehr als einen. Aber ich habe keinen Anschluss dafür, weil ich weiß, man könnte hier mit diesem... Weil ich habe nicht gespeichert. Ich muss resetten. Oh nein, ich hoffe, Portemonnaie ist nicht das Ende. Ah, oh, ich habe sich die Switch. Ja, jetzt habe ich die Wii -Komplette resetten müssen. <lacht> Ach du Scheiße. Okay, wir müssen. speichern. Ich weiß nicht, was das Problem mit der Disk ist. Die hat keine Kratzer drauf oder so. Ich habe das schon angeschaut. Fuck. Okay, die Zeit stimmt hinten und vorne nicht. Egal. Wo bin ich jetzt? Ah, okay. Ja, ne. Hab ich da unten zum letzten... Ich habe da unten zum letzten Mal gespeichert. Eigentlich war das der einfachste Weg, aber ich muss jetzt ja zuerst die Scheinwerfer loswerden, ne? Sonst komme ich ja gar nicht hoch. Ich mich mal am Hey, bist du noch ganz bei Trost? Wenn du an einem streng bewachten Ort wie diesem so und vor allem unbewaffnet herumspazierst, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du geschnappt wirst. Zieh dich wieder um, ob du nicht etwas findest, mit dem du dich für wachsamen Blicken verstecken kannst. I don't care. Ich will hier raus. Boah, ich hoffe, meine Disk ist nicht komplett kaputt. Letztes Mal war es nicht Portemonnaie, sondern halt eben direkt zu Hause schon. <lacht> also auf der ersten Insel. Diesmal scheint das Portemonnaie zu sein, das backt. Ach Scheiße! Ich muss da echt gucken, was ich hab. Das Problem ist halt, wenn ich speichere vor dem End, also vor dem der Vogel kommt, bringt es halt nichts, weil dann werde ich trotzdem da unten resettet. Ja. Das Problem ist halt, ich muss jetzt alle Scheinwerfer nochmal machen. Jetzt muss ich rausfinden, wo die Scheinwerfer nochmal sind. Die will mir irgendwas sagen, aber ich krieg das A gerade nicht. Also pf. mein Controller vibriert, ich höre Aber ich krieg kein A. Also egal. Alpäs. Okay. Uh. Drei und back. Ich muss kurz einen deinen Schlagstock. Ich kann ihm sicher kein Futter hinschmeißen. Der ist cool. So. Nummer 1 ist erledigt, Nummer 2 ist da drüben. Oh, das war knapp. daneben sind es die ratten die so singen ah, nee, diese hässlichen goblins what the fuck die habe ich jetzt mal gar nicht gesehen ich habe zum teil gehört aber ich wusste nicht was es ist Hä? Wie in der Waffe nicht, ne? Okay, mein Problem ist jetzt, dass ich da nicht mehr hochkomme gerade. Mal gucken, wo ich hier bin. Kann sein, dass ich im Haupttor stehe jetzt. Das wäre doof. So also von der Größe her meine ich deswegen. Okay, stehe genau, rum. ja, stehe genau am Haupttor. Ja. <lacht> Konnte ich halt nirgendwo mehr hin. muss ich gucken, wo ich durch muss wieder. Oh, das kackt mich gerade voll an, wenn die Disk kaputt ist. Ich muss mal gucken, ob ich putzen kann. Ich dachte, es gibt irgendeinen Trick mit einem... Ich glaube, es ist nicht Geschirrspielmittel oder so. Mit einem Lumpen kann man das, glaube ich, reinigen. Weiß nicht. Äh, auf jeden Fall... Gehen wir jetzt mal hier raus nochmal. Oder nee, hier bin ich von raus. Da raus. Oben durch ist einiges einfacher als unten durch. Jetzt gucken, wo wir sind. Natürlich bin ich genau da, wo ich nirgends hinkomme, oder? Ja, doch, doch. Perfekt. Ich muss einfach nur den finden, der da hinten hinleuchtet eigentlich. Es gibt einen, der da drauf leuchtet. Immer wieder mal. Ja. Okay, jetzt kennen wir. Kenn ich. Naja, dann mal sehen, wie du dich behauptest. Ciao. Komm, ich hasse die Leiter. scheiß waffe die kacken das ah, hatte kein schade ich wollte schmässerling haben jetzt muss ich gucken ist es der der mir gefährlich werden kann komme ich an den von da aus ran Da aus dieser Weg führt darüber, aber ich glaube, der kann mir gar nicht mehr gefährlich werden. Ich will halt einfach nirgends hinreichen. Wenn ich da gehe, ist halt scheiße. ne? Aber ich muss wahrscheinlich. Aber ne, ich glaube, ich kann so reingehen. Ach man. So viel Zeit verloren deswegen. Ja, ich nehme auch die, die Kiste nicht mit. Also wenn ich im Knast gehe, komme ich auch ziemlich schnell raus, ne? Ganz ruhig. Nichts machen. Warten, bis er weg ist vielleicht. Ich habe keinen Bock auf die Ratten. Genau auf das. Ich keinen Bock. Komm, okay, jetzt kommen wir halt von der anderen Seite. <lacht> ist auch okay. Ist einfach mühsamer. Wegen den Ratten. Oder? Mach mal kurz. Boah, ich soll mein Fenster zu machen. Ne, hier komme ich gar nicht von der anderen Seite. Hä? Ist zur Hölle. Ich muss noch nach oben irgendwie. Wie komme ich da hoch? Ich muss nach da oben. Wenn ich da runter gehe, kann ich rausschwimmen, aber das war's dann. Äh, uh, fuck. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Ich glaube, ich lasse mich nochmal catchen und macht das sehr ja wie fun. Ich gucke mal, ob die mich sehen so. Ich bin letztes Mal von hier aus aber oben durchgekommen halt. Ja, komme ich wieder in den Hauptgang raus. ne? Also in den Haupthof. Ja. Ja, ich habe es gecheckt, danke. der die treppe folgt ne okay sehr gut hatte also schon im moment hatte ich angst jetzt muss ich einfach oben bleiben weil die bastion ist nicht groß aber es ist verwirrend je nachdem und ich bin viel weiter unten als ich sein wollte eigentlich der map Das hat ein Problem, da hat nur ein Map-Speicherpunkt und keinen wirklichen Speicherpunkt, wo du stehst und so. Ich hasse es leider nicht. Oh, das war knapp. Zumindest sind sie da ein bisschen toleranter mit der Hitbox. welcher oh, welcher jederzeit... Warte mal kurz. Ja, komm, gib dir. Jetzt habe ich's Popel. Rauf auf den Turm, wo sie deine Schwester gefangen halten, kommst du von da aus nicht, selbst wenn du es zu dem Raum direkt unterhalb gelangst. Der Weg, der nach oben führt, liegt nämlich auf der Rückseite des Gebäudes. Alles klar? Ja, habe ich gecheckt. Ah ne, warte mal, das war wieder die Treppe, die <lacht> auf der ich nicht hochkomme. Aber dann müsste ich ja eigentlich hier rein können. Dachte ich. Oder bin ich jetzt komplett falsch? Ne, hier bin ich wieder richtig. Okay. Und unter mir ist hier die Schiffswerft, wo wir vorher drin waren. Nur falls er in diese Richtung läuft oder guckt. Einfach nicht zu nahe gehen. Okay. Kennen wir alles schon? Dumm ist, wenn ich hier jetzt erwischt werde, muss ich halt alles nochmal machen. Aber ja, dieser eine Scheinwerfer war gar kein Problem. Warten noch kurz. Ich will nicht, dass da guckt. Ich weiß nicht, wie die Range jetzt von sich fällt. Okay, das ist sehr mühsam. Das haben wir gelernt? Hier ist nichts. Ich gerade Streamlex auch noch ein bisschen kennen leider, also leider, ist gut und ich es kennenlerne, ich kenne es halt nicht so gut ich habe auch sehr viel jetzt online nachschauen müssen, wie es geht teilweise nicht alles, aber ein Teil, Vom die Wii anschließen war, egal, das ist sehr mühsam äh, weil ich glaube, die haben ein amerikanisches System drauf, mit fünf Farben und wir haben halt das äh, rot-weiß-gelbe Kabel und die haben dann noch Blau und Grün dazu und ich bin da komplett nicht rausgekommen. Aber man muss diesen Doppelstecker für Rot und Gelb benutzen. Er äh, für Rot und Weiß. Weil der Rot-Weiße Anschluss ist. Und dann Gelb gibt's nicht. Der kommt in den roten Stecker, der einzeln ist. Ist mega strange, aber ist halt so. Okay, jetzt geht's richtig aufs Maul. Sein Zukunft vorsichtig, vorsichtiger, denn wir natürlich kein zweites Puffern Na komm Wir kennen das jetzt natürlich schon. Ich lasse trotzdem kurz laufen, weil wir müssen halt. Und dann speichere ich euch direkt, wenn wir vom roten Leuen kommen. Im roten Leuen-Schiff. Mache in der Zwischenzeit mal kurz ein Fenster zu, weil es wird langsam kalt hier drin. Also bis gleich. Okay, ich bin wieder da. Ich habe kurz was zu essen geholt. Das Kleines hier zwischendurch einfach. Hab ich es gut gegessen. Während dem A gemischt, damit es endlich vorwärts geht, weil der so viel labert. Jetzt habe ich meinen Kopfhörer wieder drin. Bin ready. Und oh, wir machen weiter. Und wir speichern nachher gleich natürlich. Ich hoffe, das Portemonnaie richtig lädt. Sonst muss ich nachgucken, ob ich die CD noch retten kann. Ich glaube, das Schärfen kommt wirklich gar nicht schlecht hier. Das behalte ich mal für Wii-Games zumindest. Speicher. <lacht> ich will jetzt nicht alles nochmal spielen. Ja. So, und jetzt hoffe ich, dass Portemonnaie nicht komplett am Arsch ist, in das Haus. Yo, Lida, kleiner Pisser da, kleiner Pissar da. können es nochmal probieren, ob ich da ins Haus komme. Habe ich jetzt da unten? Ich will gucken, ob es jetzt wirklich nur ein Fehler war, oder ob es in der CD liegt. Es liegt an der CD, alles klar. Ich resette kurz, ich muss damit meinen mein Controller noch mal anschalten. Da muss ich gucken, ob ich die CD irgendwie putzen kann oder so. Nein, oh, ich hasse das Menü. Es liegt nichts im Weg, du Drecksteil. Es liegt halt wirklich nichts im Weg, dass dieser Scheiß-Sensor nicht aufnehmen könnte. Aber nein. Ist egal. Ja, bitte 60 Hertz. Hab ich einfach nicht gewusst, dass 50 und 60 Hertz Unterschied macht, ne? Damals. Ich jung war. Mal irgendwann mal. Ich habe den Stream extra alter Mannspiel altes Spiel genannt. Das ist sehr passend. Okay. Das ist lustig. Ja, genau. Gamecube Disc. Kann nicht gelesen werden. Hier, guck mal, wird sogar vorgeschlagen. Denn die denn Wii-Konsolen, die 2011 oder später erworben sind, können eventuell nicht mit GameCube-Controller, Software-Zubehör oder controller bussen kompatibel sein. What the fuck? Mhm. Ich hasse Forumla.de, ne? Da ist ein Link, der dann, dann hat jemand eine Antwort, hier, guck mal, hier wird jeder fündig. Und dann so Gamecube reparieren, reparieren lassen wir mal drauf gekommen auf irgendeinen Pseudo-Ebay-Link, der dich. Der dir Produkte zeigt von Gamecube und so. Also. Keine Haftung, ich nehme jetzt an, oder Spüle, mache eine Schiff drauf und zwei Stunden in den Gefrier. Okay. Gucken wir mal im anderen Haus, weil sonst muss ich das später machen, dann machen wir was anderes weiter noch. Dann ist nichts mehr mit altermann Spielspiele. Ich flehe dich an, bitte Junge, man hilft, du musst mir meine Bitte anhören. Ja, von mir aus, komm hau raus. Tochter Dolores wurde... Ach so, ja. Ja, seine Tochter wurde auch entführt. Ist der Postbote da? Nee, einfach sonst ein Schrank, hey, was du bist ist ein Bootsegel. Jetzt ich ich erstmal nach, Junge. wir sind Seemann und Segel sind für uns wichtig. Blablabla, bla bla. was denn jemand anderen fragen? Ja, halt. Ich hoffe, die anderen Häuser gehen auf, bitte. Okay, der kann aus irgendeinem Grund dieses eine Haus nicht lesen. Das ist okay. Ja, ja. <lacht> Schleim-Elixier hat. Schleim ist dir ja kein Begriff. Schleim-Gelä. Überaus sehr robust. Das ist schleim -Gelais. Nö. Habe ich halt wirklich nicht. Wir kaufen das mal, das ist ein Helipod, das ist gut. Ach, fuck off, ich muss zuerst leere Flaschen haben. Okay, die kriege ich. Easy. Ich frage mich schon, wieso wie dieses eine Haus verbuggt ist. Also halt die CD verkratzt ist bei diesem einen Haus und sonst nicht. Aber hey, es ist wie es ist. Ich kann da nichts ändern dran. Das ist, glaube ich, ein richtiger Shop. Da kriege ich auch Stress, wenn ich so viele Sachen kaputt mache. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, in Häuser reinzulaufen. Ja, genau. Okay, da gibt richtig psycho Ja, wenn ich noch mehr kaputt mache, zeige ich Schadenersatz. Das heißt, ich will das mal nicht machen, weil das ist teuer. Kann ich lesen? Ja. Reichtum schafft Begierde. Begierde schafft Reichtum. Heute ist ihre Nacht. Die Aktion findet zwischen 18 und 16 im Erdgeschoss statt. Ja. Cool. Große Aktion im Portemonnaie. sehen Sie mir. Ja, nee, kein Bock. Ich will ein Segel und kein Pott haben. Um halb fünf schon. What the fuck. Ja, ich fange jetzt halt also erst um zwei Uhr an zu streamen, damit es nicht viel zu früh am Morgen ist. So Sonntag 10 Uhr morgens. Ist ein bisschen doof. Echt nicht, wo ich hin muss. Doch, ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Hier war ich schon mal. Kann ich es wagen? Aber meine einzige Tochter verließ ja das. Wurde ja, kenne ich ähm ja. Mache ich Für's nicht belohnen, cool mit Geld. Ach, was an ja, okay, cool. Also habe ich schon zwei Dudes, die mir sagen, sie geben mir was. Oder nee, der eine sagt nicht, er ja, gibt mir was. Der ist einfach... Der hat mich gebeten drum. War das hier? Ich weiß, ein Haus gibt ein Segel. glaube ich. Ach, ich muss gucken, wo... Ja, das sieht schon besser aus hier. Hallöchen, für Kinder macht das 10 Rubine. da. leistet du dir Spaß? Ja, von mir aus machen wir mal. Sei mir gegrüßt in meiner Flotte. Ich bin Admiral Aquabar. Wir sind in Alarmzustand. Die gegnerische Flotte nähert sich von der verwunschten Bastion. Alles voll in Position gefechtsbereit. Was, wenn das so ist? Alles klar. Der Feind nähert sich um die drei Schiffe, einen großen, einen mittel und einen kleinen. Wenn wir nicht schnell genug zum Gegnern... Ge zum Neunere darfst die versteckten gegnerischen Schiffe aufspüren und versenken. 24 Schuss brauche ich, 4 für das Große, 3 für das Mittlere und 2 für das Kleine. Also brauche ich 9 Schüsse und ich habe 24. 20 brauchen wir. Oh, die Soundeffekte. Ja, das kannst du vergessen. Aber mal, ich hab's kleine getroffen. Ähm. Ja, okay. Nee, nee. Nee, hat keinen Spaß gemacht. Aha, na, na, na, na, na. <lacht> Äh, Ich dachte vielleicht. Aber es, mit 24 kann man halt so nicht strategisch machen. Das ist ein bisschen mit Glück, glaube ich. Egal. Cooles Minigame. Dann splüsch, Splüsch. Na du? Windbetriebenes Riesenrad, cool. Wo kann ich denn den Schalter betätigen? Der Wind weht nach Osten. Ah, ich glaube, das kann ich erst später machen, wahrscheinlich, wenn ich den Zauber... Wenn ich den äh, nicht Windstopp Da drüben ist ein Shop. Das sind die kleinen Pisser hier. Was ist das für ein Haus. Ich hoffe, dieses Buggy-Haus ist nicht das... Ich hoffe, dieses gebackte Haus ist nicht da, wo ich hin muss. Das wäre doof. Also es ist ja kein gebacktes Haus, in dem Sinne, es ist mein kaputtes Haus. Was auch scheiße ist. Ein Kaffee.